Heute spiele ich Minecraft, aber als ein Axolotl. Zuerst baute ich einen Baum ab. Dann suchte ich meine Höhle und craftete mir eine Steinspitzhacke. In dem Loch hatte ich dann meinen ersten Fight. Nachdem ich ihn besiegt hatte, konsumierte ich mehr oder weniger genüsslich sein verrottetes Fleisch. Da mir diese Höhle etwas zu gefährlich war, suchte ich lieber eine andere. Dort fand ich dann auch endlich mein erstes Eisen. Da ich dann bemerkte, dass es dunkel wurde, habe ich mir schnell Bolle geholt und ein Bett gecraftet. Äh, das sieht nicht nach einer gemütlichen Schlafposition aus. Nachdem ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, habe ich mein Bett abgebaut und es ist leider runtergefallen. Eigentlich wollte ich ja doch nicht in die Höhle gehen, wegen dem was letztens passiert ist, aber ich brauche das Bett. Bevor ich noch anfange zu meinen, möchte ich mich erst besser equippen. Dann kann ich endlich anfangen zu meinen. 12 24 Eisen. Nicht schlecht. Das reicht auf jeden Fall schon mal für eine Rüstung. Jetzt kann ich mich endlich aufmachen und ein Dorf suchen. es jetzt schon Abend wird, platziere ich hier auf dieser kleinen Insel mein Bett und schlafe erstmal die Nacht durch. Am nächsten Tag habe ich direkt weiter nach einem Dorf gesucht. Oh, schaut mal, was ein niedliches Baby scharf wir mal seine Mutter. Als weiter bin, ich weiter getravelt bin, habe ich ein Pillager aus gefunden. Jetzt bin ich noch nicht genug equipped aber wenn ihr wollt, dass ich mal später wieder hierher reise und mich ihn stelle, schreibt es gerne in die Kommentare. Nach etwas weiterer Suche habe ich dann endlich ein Dorf gefunden. Ich finde, ich passe hier echt gut dazu. Dann habe ich ein Haus gefunden, das ganz gut aussah und es beschlagnahm. Es hat sogar ein blaues Bett. Blau wie das Meer und damit meine Heimat. Nachdem ich in meinem wunderschönen neuen Haus am nächsten Tag aufgewacht bin, wollte ich schnell etwas Stein holen für einen neuen Ofen, aber habe dabei einfach einen Schatz unter meinem Haus gefunden. Dann habe ich einen neuen Ofen und neue Rüstung gecraftet. Weil ich noch Eisen übrig hatte, habe ich noch ein Eimer gecraftet. Seid ihr bereit für das Epischste, das ihr jemals gesehen habt? Ein Axolotl MLG! Oh! Diese Nacht bin ich zum ersten Mal wach geblieben, denn ich wollte Skelette für Knochen farmen, um meinen Hund zu zähmen. Es ist erst fast die halbe Nacht nichts gespawnt, bis ich dann endlich dieses Skelett und die Spinne gespottet habe. Natürlich hat es keine Knochen getroppt. Das nächste... Auch kein Drop... Wow, das ganze für nur drei Knochen. Dann sind zwar erstmal keine Skelette gespawnt, dafür aber umso mehr Creeper. Dann war es auch schon fast Tag, bis zum Glück doch mal welche gespawnt sind. Nun wird es Zeit, dass ich mir endlich einen Hund zähme. Danach bin ich zu einem Lavasee gegangen und habe angefangen ein Portal zu gießen. Aber als das Portal fertig war, ist mir aufgefallen, wie dumm ich war. Ich habe das Portal zu klein gemacht. Deswegen muss ich die oberen Blöcke mühsam wieder abbauen und das Portal vergrößern. Werde ich einen guten Nether -Spawn haben? Wohl eher nicht. Danke Minecraft. Damit mein Hund überhaupt einen Namen bekommen kann, brauche ich ein Nametag. Deswegen habe ich mich auf die Suche nach Schatzkisten gemacht, denn dort können Nametags drin sein. Dann habe ich sogar recht schnell eine Spinnen-Dungeon gefunden. Nachdem ich gegen die Spinnen gekämpft hatte, habe ich die erste Truhe geöffnet. Ein silk buch und ein Goldapfel sind echt gut, aber ich brauche einfach einen Nametag. Die zweite Kiste hatte sogar drei Schallplatten, aber leider auch kein Nametag. Deswegen habe ich die Mine weiter erforscht. Auf einer Suche habe ich sogar Dias gefunden. Dias, Das ist echt gut! Aber weil es dann auch schon wieder Nacht wurde, bin ich an die Oberfläche gegangen. Ich habe zwar keinen Nametag gefunden, dafür aber anderen guten Loot. Weil so viele Hunde in diesem Dorf rumliefen, habe ich beschlossen, mir noch einen zweiten zu holen. Dann habe ich mich weiter auf die Suche nach name -Tags gemacht. Dabei habe ich sogar einen Mindshift gefunden. Perfekt für name -Tags. Nach etwas Suchen habe ich das erste chest Minecart gefunden. Es hatte zwar recht guten Stuff, aber leider keinen Nametag. Nach etwas weitersuchen habe ich noch eines gefunden und da, endlich, mein erstes Nametag. Dann habe ich weitergesucht und sogar noch eins gefunden, wo aber leider nicht noch ein Nametag tag drin war. Weil der Tag jetzt auch schon wieder vorbei war, bin ich wieder zu meinem Haus gegangen. Jetzt habe ich für meinen Hund zwar endlich ein Nametag, aber ich brauche auch einen Anvil, damit ich ihn umbenennen kann. Zum Glück habe ich in den letzten Tagen immer Eisen mitgenommen und jetzt genug für einen Amboss. Jetzt habe ich endlich alles, um meinem Hund einen Namen zu geben. Dann habe ich noch angefangen, Kies und Sand zu farmen für eine neue, größere Base. Da unter meinem TikTok-Video für den Namen Barmelo. Abgestimmt wurde, werde ich mein Doggo jetzt auch so nennen. Dann bin ich in den Nether gegangen, um Quarz zu farmen, denn ich will mir so eine Aquarium-Base bauen. Oh, guckt mal, die Höhle sieht so aus, als könnte sich etwas Quarz in ihr befinden. Was sollte denn schon schief gehen, wenn ich da rein? Zum Glück kam ich recht schnell aus der Lava raus. Normalerweise würde ich das jetzt überleben können, aber ich bin ja ein Axolotl und habe deswegen weniger Herzen. Das fällt mir dann auch auf und ich fange an, Blöcke mich herum zu platzieren, damit meine Items nicht in die Lava fallen. Nachdem ich gerespawnt bin, renne ich so schnell wie möglich wieder zu meinem Portal. Da ich dieses Geräusch gehört hatte, ging ich davon aus, dass einiges verbrannt ist. Aber es sieht zum Glück nicht so aus. Ich überprüfe mein Inventar und finde nichts, das jetzt fehlt. Dann gehe ich weiter Quarz farmen für meine Base. Dabei begegne ich auch Magma Slimes, aber ich schaffe es, sie zu besiegen. Dann farme ich noch etwas Quarz und kehre wieder in die Overworld zurück. Nachdem ich am nächsten Tag wieder aufgewacht bin, habe ich zuerst das gestern gefarmte Quarz zu Quarzblöcken verkraftet, um anzufangen, meine neue Base zu bauen. Nach etwas Suchen habe ich auch den perfekten Platz für mein Aquarium gefunden und angefangen zu bauen. Wow! Das waren ja mal wirklich viel weniger Blöcke als ich dachte, deswegen bin ich wieder in Nether gegangen, um noch mehr zu farmen. Als ich dann bemerkt habe, dass es nacht war, bin ich zurück ins Dorf gegangen und habe mich in der besten Schlafposition schlafen gelegt. Am nächsten Tag habe ich direkt weitergebaut. Damit wäre der Rahmen der Vorderseite schon mal fertig. Das hat alles wirklich viel länger gedauert, als ich dachte und als es sollte. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich habe hier echt viel Arbeit reingesteckt. Wenn es so sein sollte, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Und jetzt habt ihr noch zwei andere Videos von mir. In dem einen machen wir ein item und wir haben es einfach komplett unterschätzt. Und in dem anderen seht ihr die Highlights von meinem Amplified SMP. Das ist wirklich auch ein sehr witziges Video.